Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Einen wunderschönen guten Mittag wünsche ich dir. Kennst du deine Lebensstory? Du fragst dich jetzt vielleicht, warum schreibe ich oder frage ich dich, warum du deine Lebensstory kennst und denkst, ja klar kenne ich meine Lebensstory. Was ich damit meine ist, kennst du deine Lebensstory wirklich so und kannst sie so deuten, dass du daraus letzten Endes auch entdecken kannst, was genau dein Ding ist, was dein Ding ist, was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt. Das meine ich damit. Aktuelles Beispiel, mal wieder und es geschieht immer und immer wieder. Und heute Morgen, ja, war es wieder soweit und deshalb möchte ich das mit dir teilen. Ich hatte mal wieder Tränen der Rührung in den Augen, weil eine meiner Akademikerinnen, ich weiß noch sehr, sehr gut, wie skeptisch sie war, als sie in die Akademie gekommen ist. Und ja, ist das der richtige Schritt? Passt das? Ist das überhaupt was für mich? Und ähm, kriege ich das alles hin? Und, und, und so, die üblichen Dinge, die üblichen ähm, Ausreden oder die üblichen Zweifel vielmehr, was der Kopf uns da so sagt. Und die hat eine so, so, so enorme Entwicklung gemacht. Die sitzt auch jetzt in den Live-Calls, wir sehen uns ja regelmäßig, die sitzt auch in den Live-Calls vor der Kamera und strahlt so toll. Also sie hat eine ganz andere Ausstrahlung, ganz andere, ganz andere Energie. Allein das ist schon so faszinierend. Die hat eine wirklich großartige Entwicklung gemacht. Aber nicht nur sie alleine, die anderen natürlich auch. Aber das hier ist jetzt mal ein aktuelles Beispiel nochmal von heute Morgen. Und sie hat sich so ein bisschen schwer getan äh, mit ihrer Lebensstory. Es gibt da eine genaue Anleitung in der Akademie, wie du die verfasst und wie genau du das schreibst und so weiter. Aber trotzdem hat sie so ein bisschen da rumgekappert und ist eine Weile damit, wie sagt man, so schön schwanger gegangen. Und heute Morgen haben wir uns dann getroffen und haben uns das gemeinsam angeschaut. Und in kurzer Zeit, in einer Stunde, hatte sie so eine Klarheit, wie der Weg jetzt weitergeht, dass ich mal wieder so berührt war im Herzen und dass mir schon wieder Tränen in den Augen standen. Also ich entwickle mich hier auch noch zur, zur Heulsauce. <lacht> nee, jetzt im Ernst, das berührt mich einfach immer so, wenn ich sehe, wie wunderbare Menschen, in erster Linie Frauen, einen Mann habe ich ja auch in der Akademie, deshalb sage ich, wie wunderbare Menschen sich entwickeln, eine andere Ausstrahlung bekommen, Klarheit bekommen, was ihr Ding ist und das in recht kurzer Zeit eigentlich und vorher jahrelang sich gefragt haben, hey, wo geht der Weg hin, was ist in mir drin und wie geht es weiter und, und und und und und und unzufrieden sind mit verschiedenen Bereichen in ihrem Leben und sich dann an die Hand nehmen lassen und dann ganz, ganz rasch, ja, das Leben sich ändert, Stück für Stück, Schritt für Schritt im eigenen Tempo. Und das ist so, so großartig. Das wollte ich jetzt einfach mal mit dir teilen, beziehungsweise dich dazu inspirieren, ähm, ja, auch mal deine Lebensstory anzuschauen. Und da mal zu schauen, wo sind so die Schwerpunkte, wo du sagst, das ist negativ eigentlich, wo sind Dinge, die mehr positiv sind, und wenn du da so eine Anleitung hast, einen Mentor an deiner Seite, der dir dabei hilft, da Klarheit zu schaffen, dann hast du ganz, ganz schnell dein Thema. Und dann geht es natürlich in die weiteren Schritte. Ähm, dann hat man zunächst mal so seinen Seelenplan entdeckt. Das geht dann ganz rasch. Und dann geht es darum, die weiteren Schritte zu machen und den eben auch zu leben. Das umzusetzen. Ins Detail zu gehen. Und das ist so großartig. Das berührt mich immer, immer wieder. Und. Ich hatte, das war gestern, ich habe den Post gesucht, ich finde ihn leider nicht mehr. Ich glaube, es war eine Tierärztin, ähm, die mir geschrieben hatte, sie ja so sinngemäß, sie würde ja gerne schon etwas ändern, aber sie hat eine Praxis, ich meine wie gesagt, dass es eine Tierarztpraxis ist und hat ähm, neun Mitarbeiter und sie kann da ja nicht aus diesem Schema heraus. Also sie spürt eigentlich, da gibt es Bereiche, die nicht ganz so sind, wie sie es gerne hätte in ihrem Berufsalltag. Und sie kann da nicht raus. Und ich kann ja leider nicht antworten, vielleicht begegnet mir der Post nochmal, aber ich habe ihn halt einfach nicht mal gefunden. Aber vielleicht hörst du es ja jetzt hier. Es gibt immer Möglichkeiten, nur wir selbst sehen diese viele Möglichkeiten, die jedem von uns, auch dir, eigentlich zur Verfügung stehen. Ich habe dir ja früher auch nicht gesehen, wie viele Möglichkeiten es eigentlich jetzt in meinem Falle gibt. Und so gibt es für dich ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo du einen Quantensprung in deinem Leben machen kannst, wo du dir dein Leben so kreieren kannst, wie es einfach für dich passt, egal in welchem Muster, in welchem Thema, in welchem Beruf, in welcher Situation du dich auch gerade gefangen fühlst. Weil wenn du alleine dir darüber Gedanken machst, dann knüpfst du ja nur an deine eigenen Geschichten an oder knüpfst an Geschichten aus deinem Umfeld an. Und das Umfeld ist ja meist auch dort, wo man selbst ist, also nicht dort, wo man eigentlich gerne hin möchte. Und wenn du da jetzt zu denjenigen gehörst, die sagst, hm, ich habe das Gefühl, da rumort irgendwas in mir drin. Ich bin so innerlich so ein bisschen zerrissen. Ähm... Manchmal ist so eine kleine, leise Stimme da, das Leben musst du auch für mich noch ein bisschen mehr bereithalten und auf der anderen Seite dein Kopf, dein Denker dir aber sagt, nee, das geht ja nicht, weil, weil, weil, weil, weil, alles mögliche an weil's, also diese Zweifel nochmal kommen und äh, ja, du dir vielleicht noch irgendetwas nochmal einredest, dass es nicht geht, weil, dann lass uns reden. Dann lass uns wirklich reden. Ich war jetzt so inspiriert heute Morgen nochmal von, von dieser genialen Entwicklung der Teilnehmerin in der Akademie. Lass uns einfach mal reden. Das heißt ja nicht, dass du zu mir in die Akademie kommen musst. Aber lass uns einfach mal, ich nehme ja gerne 30 Minuten Zeit für dich, Klarheit in einem Gespräch schaffen, welche Möglichkeiten du hast, dich da Weiterzuentwickeln, deinen Sprung, deinen Quantensprung in deinem Leben zu machen oder Seelenplan zu entdecken, also oder deinen Seelenberuf zu kreieren oder Dinge in deinem Leben zu verändern, dahin zu gehen, mehr in die Richtung, wie, wie, wie wirklich dein Herz Freude hat, wie du wieder mehr Freude und Spaß im Leben hast, wie du dir vieles leichter machen kannst, dann lass uns wirklich reden. Diese Woche hier ist mein Kalender zunächst mal noch online, nächste Woche um die Zeit bin ich ja in, ja dann sind wir aus dem Flieger schon draußen, Montagmorgen 6 Uhr geht unser Flieger, dann sind wir auf Zypern und deshalb sind jetzt zunächst mal nur für diese Woche noch äh, einige Termine freigeschaltet. Also ich poste dir den Link jetzt gerne gleich hier rein und biete dir das an zu schauen. Und dir Möglichkeiten aufzuzeigen im persönlichen Gespräch, dass wir da mal schauen, welche Möglichkeiten du genau hast, deinen Quantensprung in deinem Leben zu machen, deinen Seelenberuf zu kreieren. Oder wenn du schon selbstständig bist, nebenbei vielleicht, wie ich das ja auch viele Jahre war, wie wir da was herausfinden können, was da dein Weg sein kann. Okay? Also, bis dahin. Tschüss.